Moin, ich bin Frau Dr. Dorothee Struck, Frauenärztin und Hypnosetherapeutin. Ich bin eine echte Kieler Sprotte. Geboren in Kiel, Universitätsfrauenklinik, 200 Meter Flugweite, so wie die Möwe fliegt, von der Förde. Ja, und für Körper, Seele, Geist bin ich in Kiel in meiner Praxis zuständig. Wenn Sie von weiter weg kommen, können Sie auch gerne einen ganzen halben Tag zu mir kommen, damit wir intensiv klären, wo sind die Ursachen für Ihren unerfüllten Kinderwunsch. Und Hypnosetherapie? das geht hervorragend über Zoom. Das können wir auch gerne online machen. Da bin ich für Einzelsitzungen, Gruppentermine und ähnliches da. Termine gehen immer über den Newsletter raus. Die Anmeldung zum Newsletter finden Sie unten. Moin! Hypnose bei Kinderwunsch? Wie kommt eine Frauenärztin eigentlich darauf? Nun, das war kurz nach meiner Facharztprüfung 1999, als ich das erste Mal gelesen habe in einem Bericht von einer Londoner Kinderwunschklinik, einer sehr, sehr progressiven, mit einem guten Ruf, dass die Erfolgsrate bei einer IVF-Behandlung mehr als verdoppelt wurde mit nur ein bis drei Sitzungen Hypnose. Ich war total fasziniert. Damals gab es in Deutschland keine Möglichkeit, das zu lernen. Ich fand es aber super spannend, weil es mir mal wieder gezeigt hat, dass der Kopf ganz stark den Körper beeinflusst. Die Therapeutin, die damals in dieser Kinderwunschklinik arbeitete, bzw. für die Patientin in dieser Klinik da war, das war Marissa Peer. Der Name ist mir im Ohr geblieben. Und als ich einige Jahre später mitbekommen habe, dass ich bei Marissa eine Ausbildung machen kann, raten Sie mal, wer sich gemeldet hat. Es ist absolut faszinierend, funktioniert natürlich nicht nur bei einer IVF-Behandlung. Künstliche Befruchtung, IVF, ICSI, da ist natürlich alles super standardisiert. Wir sehen genau, wie reagiert eine Patientin auf die Stimulation, wie viele Eizellen gewinnen wir, wenn die gleich Medikamente verwendet werden, wie viele von den Eizellen das nicht befruchten, wie viele von den befruchteten, sich weiterentwickelnden Embryonen setzen, können wir einsetzen, wie viele bleiben haften. Das ist natürlich beim ganz einfach zu Hause, im heimatlichen Ehebett oder sonst irgendwo, auf dem Campingplatz schwanger werden, nicht ganz so gut nachvollziehbar, nicht ganz so gut beforschbar. Aber es gibt mittlerweile auch einige Studien, die nachweisen, dass Kinderwunschpaare, wenn Hypnose dazugenommen wird und konkrete Stresspunkte angegangen werden, die diese Kinderwunschpaare haben, der lange Kinderwunschweg ist einfach sehr stressbelastet, wenn diese Stresspunkte angegangen werden, dass die Erfolgsrate einer Kinderwunschbehandlung zwar über die ganze Bandbreite von Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, eine leichte Stimulation mit Letrozol, Chlamifizidrat bis hin, zum ganz großen Aufriss mit IVF, XC eine 70 Erfolgsrate haben, auch bei Paaren, die vorher schon erfolglos behandelt wurden. Und das finde ich sehr spannend. Hypnose zur Begleitung von unerfüllten Kinderwunsch, natürlich ist das nicht die Patentlösung. Natürlich müssen wir auch die körperlichen Faktoren mit einbeziehen und behandeln. Aber seitdem ich als Frauenärztin Hypnose mit in meine Kinderwunschbehandlung dazugenommen habe, das ist eigentlich, wie den Tiger in den Tank packen. Und selbst bei Gruppenhypnosen melden sich teilweise ein Viertel der Frauen nach sechs Wochen schwanger wieder. Frauen mit Endometriose, PCO-Syndrom, einer langen Geschichte von erfüllten Kinderwunsch. Ich bin selber immer wieder erstaunt. Es ist kein Allheilmittel. ich kann nichts versprechen, aber wir haben mittlerweile wirklich gute wissenschaftliche Daten dazu. Und das Schöne ist, Hypnose tut nicht weh. Wir haben immer so die Vorstellung Hypnose, das ist so Hollywood und Show. Ich schnipse, jemand schläft ein und ich kann der Person erzählen, dass sie morgen eine Bank ausrauben geht. Oder gackert wie ein Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Gelernt habe ich das in der Hypnoseausbildung zur hypnose nicht. Ähm, es geht auch nicht darum, beziehungsweise es geht gar nicht, jemandem etwas unterzuschieben oder zu suggerieren, was seiner Persönlichkeit widerspricht. In der therapeutischen Hypnose kann ich keinem Menschen etwas suggerieren, was gegen seine innere Überzeugung spricht, was ihm mit seinen ethischen Vorstellungen gegen den Strich geht. Darum geht es auch nicht. Bei der therapeutischen Hypnose sind die Menschen auch wach? Gerade bei den Einzelsitzungen erzählen wir die Menschen, was gerade ihnen vorgeht, was sie erleben, was für innere Bilder auftauchen. Wir bearbeiten das dann gemeinsam. In den Gruppenhypnosen läuft das natürlich still ab. Es können nicht zwölf Frauen gleichzeitig mir etwas erzählen. Aber auch da, es geht nicht darum, einfach weg zu sein, sondern es geht darum, einen ganz, ganz tiefen Entspannungszustand zu erreichen, bei dem wir das kritische Tagesbewusstsein umgehen können. Therapeutische Hypnose ist etwas absolut Spannendes, Interessantes und ich finde es wirklich schade, dass es in Deutschland deutlich später als in anderen Ländern ankommt. Bei uns ist Hypnose 2006 das erste Mal von Ärztegesellschaften anerkannt worden als ein therapeutisches Verfahren aber nur für Suchtentwöhnung und zur Behandlung Minderung von Schmerzen. Und da muss ich gleich sagen, ja wunderbar, wenn Ehemänner rauchen, 220% mehr früher. Das heißt, zu du kann ich es einsetzen, Endometriose, Schmerzen, da fällt mir gleich ganz, ganz viel zu ein. Bei Kinderwunsch ist es bei uns noch nicht Standard. Wenn ich so gucke, wie es in angloamerikanischen Ländern eingesetzt wird und seit wie lange, wo es seit den 1930er Jahren spannende medizinische Anwendungen gibt. Da sind wir noch ein kleines Stück hinterher. Aber ich freue mich, dass ich Hypnose für meine Patientinnen einsetzen kann, entweder als Ergänzung zu einer körperlichen Behandlung oder als Begleitung, wenn jemand anderswo in einer Kinderwunschbehandlung ist. Vielleicht mögen Sie es einfach mal ausprobieren. Mehr Informationen und die Show Notes finden Sie auf meiner Webseite. Den Link finden Sie hier unten bei YouTube. Ja, Sie fanden das jetzt spannend über Hypnose. Wie können Sie mit mir arbeiten? Hypnose gebe ich gerne online, Einzelsitzungen oder Gruppen. Wenn Sie mit mir an allen Ebenen des Kinderwunsches Körper, Seele, Geist arbeiten wollen, bin ich gerne in der Praxis in Kiel für Sie da. Entweder Sie kommen aus Kiel, in den umliegenden Grafschaften, dann kommen Sie einfach ganz regulär als normale Patientin in meine Privatpraxis. Oder Sie kommen einfach mal zu einem Intensivtermin, einem Precious Pregnancy Tag, kommen eine ganze Sprechstunde lang in die Praxis und wir gehen ganz intensiv gemeinsam auf Ursachenforschung. Woran liegt es, dass Ihr Körper nicht das tut, was eigentlich vorgesehen für uns ist, Nachkommen schaffen? Ganz platt: Wir sind biologische Wesen. Wir sind dafür gemacht, Nachkommen zu haben. Manchmal muss man den Körper dem Geist und den anderen Aspekten ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich würde mich freuen, Sie mal zu sehen, online oder in Kiel.